Hallo, grüße euch, oder grüßen sie euch? Ja, Marga und Pitt, wie immer als Parag. Also, heute, Ende des Jahres, äh, wollten wir einfach eine kurze Zusammenfassung machen über unsere Videoreihen, also über unseren Kanal. Und vor allem in erster Linie sich ja, euch ja, ganz herzlich bedanken das ist das erste top arbeit ja, habt ihr super themen ausgewählt und wir haben also einige videos für euch gedreht und auch realisiert dank euch also vielen vielen dank ja, falls ihr spaß habt und wollte sich etwas anhören über unsere kurze zusammenfassung bleibt einfach dran okay Also, wie ihr seht, heute in etwas <lacht> andere Atmosphäre, Impul. Also, wie, Sie, wie gesagt, Ende des Jahres. Ja, Neues Jahr kommt ganz schnell. Von daher, wie gesagt, bei euch, also meistens in Europa ist er halt Winter, bei uns ist er halt der Sommer. Hochsommer. Hochsommer, genau. Also, wir haben jetzt locker 33 vielleicht gut messen, wir nicht, aber und um die 2, 3 Grad immer schon <lacht> Streit, also kein Problem. Also auf jeden Fall, wie warm. gesagt, genau, ist warm genug um halt den schönen Abend bzw. noch den Tag schön im Swimmingpool unter anderem zu verbringen <lacht> Also wie gesagt, dank euch konnten wir seit September, habe ich gerade nachgeguckt, 2017, unser Videokanal eröffnen können und halt natürlich sehr viele Themen, die wir die Videos, also Themen, über die wir die Videos gedreht <lacht> haben. So. Es waren verschiedene Themen, wie gesagt, über Leben in Paraguay, über Einwanderung über das bauen haben wir ein video gedreht über unterkünfte in paraguay und und und also wir haben 66 haben wir 66 videos gedreht im prinzip in kurzer zeit ja also äh, drei vier monate und wir haben glaube ich auch unsere arbeit gut gemacht dank <lacht> euch wie gesagt also wir können sagen super arbeit ja von eurer seite aus da ihr natürlich uns geholfen habt praktisch diesen kanal zu eröffnen und wir sind uns sicher dass wir im nächsten jahr dank euch wieder mehr und mehr videos drehen werden also man sollte sich fürs nächste jahr also 2018 auch ziele setzen Ja, aber nicht nur ziele setzen sondern Machen. Genau. Wir realisieren darum geht ja? Viele sagen: ha, gut, hm, gute Vorsitzungen für neues Jahr, mal. und meistens das Jahr vergeht super schnell. Und was hat man gemacht? Gar nichts. Ja? Von daher bitte dran denken: Ab dem 1. Januar 2018 nicht nur denken und Ziele setzen, sondern diese sofort anfangen zu realisieren. Auch du dahinter. Also versteck dich bitte ja? So, deshalb, wie gesagt, es ist es wichtig, die Ziele zu realisieren und dazu gehört sicherlich auch zuerst eine Reise, also, sagen wir mal, eine Erkundungsreise nach Paraguay, da würde ich jedem von euch auf jeden Fall raten. das ist Ziel Nummer 1. Und dann, wie gesagt, einfach zu prüfen, ob Paraguay das richtige Land für euch ist. Für uns okay. ist es auf jeden Fall wahr, es ist es und wird sicherlich auch sein. In der Zukunft, wir sind, wie gesagt über 15 Jahre ja, schon in Paraguay mehr als zufrieden. Ja, also man kann hier sehr gut wohnen, wirklich leben, wirklich arbeiten auch. Also man kann die Ziele realisieren und an unserem Beispiel ja, möchte ich einfach weitermachen. Wir haben auch Ziel gesetzt ja, und sofort praktisch, ich sage mal, ein Jahr hat es nicht mal gedauert, haben es umgesetzt. Umgesetzt, die sind einfach ausgebaut. Ja. Und das müsst ihr praktisch auch wissen, ob Paraguay das richtige Land für euch ist. Wenn ja, nicht lange drum herum reden, ja, das Leben vergeht zucki, sondern einfach realisieren, Grundstück kaufen, wenn sie Zeit haben, liegen lassen. Das Grundstück braucht kein Geld. Da ja. wird nicht gefressen, es wird auch nicht geklaut. Also, das ist schon mal Von daher also, einfach im Grundstück investieren und dann praktisch in Paraguay kommen und Ziele realisieren. Also bis dann. <lacht> so, also, frohes Neues. Frohes Neues. <lacht> Prost. Für, für euch auch. Prost. Und wie gesagt, alles, alles Gute im neuen Jahr 2018 an alle unsere YouTube-Freunde, Bekannte, alle einfach, ja? Macht einfach weiter mit und regt einfach dazu bei, dass der YouTube-Kanal, über Paraguay, weiter wächst, dank eurer Hilfe. Also auf euer Wohl und bitte Ziele realisieren, ja? Nicht vergessen. <lacht> hm. ganz gut. Also, wir machen das ja weiter. Wir aufgehört haben. Mehr Videos für euch. Danke. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>